Die Produktvielfalt eines Unternehmens befindet sich immer im Wandel und vergrößert sich stetig. Der Platz am Point of Sale bleibt dabei begrenzt. Um den Zugang zu Ihrem gesamten Sortiment zu erleichtern, hat RenderVet ein Tool entwickelt, mit welchem alle Ihre Produkte auf kleinstem Raum zugänglich gemacht werden. Mit der touchempfindlichen Oberfläche kann Ihr Kunde schnell und einfach auf die Produkte eingehen und diese nach seinen Wünschen konfigurieren. Das Interface der Magic-Wall ist dabei zu 100% anpassbar in Sprache, Text und Layout. Während die Person im Vordergrund durch Ihr Sortiment browsed, sammelt die Magic-Wall im Hintergrund die User-Daten. Koppelt man mehrere Module miteinander, werden exakte Kundenprofile generiert. Diese Datensätze können Sie anschließend mit Ihren Datenbanken wie SAP oder Salesforce verknüpfen und analysieren. So kann mithilfe der Customer Insights die Kundenzufriedenheit erhöht und das Kaufverhalten studiert werden. Die Magic Wall ist zudem nicht nur an ein Medium geknüpft. Das System ist auch auf Stelen, Tablets und andere Oberflächen adaptierbar. Neben dem Einsatz am Point of Sale lässt sich die Magic Wall auch als unternehmensinternes Netzwerk für Schulungen und Präsentationen nutzen. So können standortübergreifend Informationen live und simultan gestreamt werden. Die Magic Wall ist bereits an allen Küchenaktuellstandorten installiert und begeistert sowohl Händler als auch Konsumenten.